Der unbarmherzige Gläubiger, eine Geschichte, die Jesus erzählte. Das ist Leonard. Leonard hat eine Firma. Weil seine Firma nicht gut läuft, leiht er sich immer wieder Geld bei der Bank. Eines Tages ruft ihn der Leiter der Bank an und fragt ihn, wie er seine Schulden zurückzahlen möchte. Leonard ist verzweifelt. Er bittet den Banker, ihm noch etwas Zeit zu geben. Er erzählt von seiner Firma und wie schwer es ist, genug Geld damit zu verdienen. Da hat der Banker Mitleid und erlässt ihm seine Schulden. Fröhlich verlässt Leonard sein Haus. Auf der Straße trifft er Henry. Henry schuldet ihm 50 Euro. Sofort fordert Leonard sein Geld zurück. Als Henry ihn um noch etwas Zeit bittet, wird Leonard wütend. Er ruft die Polizei und lässt Henry ins Gefängnis werfen. Als der Leiter der Bank davon erfährt, wird er wütend. Sofort fordert er den vollen Betrag von Leonards Schulden zurück. Weil Leonard das Geld immer noch nicht hat, wird er ins Gefängnis geworfen und muss so lange dort bleiben, bis er alles abbezahlt hat. Jesus hat diese Geschichte erzählt, um den Leuten zu zeigen, dass wir einander immer wieder unsere Fehler verzeihen müssen. Denn wenn wir das nicht tun, wird Gott uns auch nicht verzeihen.